Aufgepasst! Nahrungsmittel werden gezielt knapp gehalten. Seit der Corona-Pandemie kam es wiederholt zu Versorgungsengpässen, insbesondere bei Nahrungsmitteln. Immer mehr Beweise tauchen nun auf, die belegen, dass eine Nahrungsmittelknappheit von geschäftstüchtigen Finanzoligarchen bewusst herbeigeführt wird. Seit den 1990er Jahren gab es zu verschiedensten weltpolitisch relevanten Themen sogenannte Planspiele, bei denen verschiedene Szenarien, wie zum Beispiel ein denkbarer Terrorangriff, eine Naturkatastrophe, eine Pandemie oder ähnliche Bedrohungen von globaler Bedeutung durchgespielt wurden. Auf wundersame Weise ereigneten sich sehr viele dieser Szenarien in Folge dann ganz real, einige von ihnen sogar schon während der laufenden Übung. Ein weiteres Planspiel scheint aktuell Realität zu werden. Am 9. und 10. November 2015 hat die US Navy ein Planspiel durchgeführt mit dem Titel Food Chain Reaction. Die Akteure waren handverlesene Vertreter von Wirtschaft und Politik. Ziel der Übung war es, Anfälligkeit und Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung im Auge zu behalten. Für die Jahre 2022 und 2023 ging das Szenario unter anderem beispielsweise von erheblichen Dürreperioden, einem dramatischen Energie- und Nahrungsmittelpreisanstieg und einigem mehr aus. Es stellt sich hier die Frage. Wie konnten die Macher des Planspiels die Entwicklung bereits im Jahr 2015 vorhersehen? Oder war es ihnen gar möglich, die Krise gezielt loszutreten? Der US-amerikanische Mediziner Dr. Joseph Mercola sagt ja. Er schrieb in seinem Kommentar zum Nahrungsreset-Plan der Rockefeller Foundation, es scheint, als ob den prophetischen Köpfen der selbsternannten Designer der Zukunft nichts entgeht. Sie sagen Naturkatastrophen genau voraus und prophezeien zufällige Naturereignisse. Sie wissen alles, bevor es passiert. Das sei deshalb, so Mercola, weil diese Krisen Teil eines Plans genau derselben Akteure sind. Also künstliche Krisen, inszeniert und orchestriert von verbrecherischen Finanzoligarchen, die davon unbegrenzt und bis hin zum Totalbankrott der gesamten Menschheit profitieren. Hier sei die Frage an den Zuschauer erlaubt, gehört daher nicht ein generelles Krisenprofitverbot eingeführt, dass sich also in Krisenzeiten gar niemand mehr an der Not anderer bereichern darf. Ein Krisenprofitverbot durchgesetzt von der Basis, dem Volk. Schauen Sie bitte hierzu auch unseren Themenblock Krisenprofit. Wie ist Ihre ungeschminkte Meinung zu diesem Thema? Schreiben Sie uns einen Kommentar unter das Video oder klicken Sie auf Daumen hoch. Zu diesen und weiteren Themen gibt es außerdem noch weitere wichtige Informationen. Klicken Sie hier, um das Video jetzt weiterzuleiten. Verpassen Sie keine wichtigen Meldungen, indem Sie auf Abonnieren mit der Klingel klicken. Klar TV, Ihr Sender für unzensierte Nachrichten. Täglich neu.